Es ist verständlich und auch richtig, wenn ein Freund oder eine Freundin Ihnen den Rücken stärkt und Ihnen bestätigt, dass Sie recht haben und Ihr Partner sich unmöglich verhalten hat. Es ist schädlich und ein Schwindel, wenn sich jemand als Berater ausgibt und das gleiche tut. Ein Paartherapeut oder Coach muss sich um etwas ganz anderes bemühen, als Sie in Ihrem Verhalten zu bestätigen. Seine Funktion ist Ihnen eine neue Sichtweise zu ermöglichen, damit Sie konstruktiver mit Ihrem Partner umgehen können. Damit Sie schließlich wieder die Liebe mit ihm oder ihr erleben können, die Sie sich wünschen.